Das Konzeptwerk ist für mich ein Ort, an dem ich Menschen begegne und wo ich mit Menschen zusammenarbeite, die sich alle dafür einsetzen, die Gesellschaft gerechter und ökologischer zu gestalten. Aus bündnispolitischer Perspektive ist das Konzeptwerk für mich Erlei geworden, Verbündete. Es arbeitet rassismuskritisch, machtkritisch und intersektional. Ein Think Tank für die sozial-ökologische Transformation der versucht, diese beiden Stränge, die sozialen Fragen und die umwelt- und klimapolitischen Fragen, zusammenzudenken. Wo es Menschen gibt, die mich darin unterstützen oder wo ich gemeinsam mit Menschen, denen ich zusammenarbeite oder auch außerhalb, mit denen wir kooperieren, neue Dinge gemeinsam erschließen kann. Für unsere Arbeit brauchen wir deine Unterstützung. Wir können unsere Ideen und Vorhaben nicht allein durch Fördergelder stemmen. Hilf uns langfristig, politische Arbeit für eine gerechte und ökologische Gesellschaft zu machen. Werde Förderin und spende regelmäßig ans Konzeptwerk. Vielen Dank!